Wenn Sie die Telefonnummer 0800 660 660 wählen, dann kommen Sie ins Kundenservice der Salzburg e. Und was dort ganz genau passiert, das schauen wir uns heute in Hinter den Kulissen der Salzburg e an. So, da kann ich jetzt eigentlich eklig aufhören zum Telefonieren, weil jetzt triff ich einen Chef. Servus, grüß, dich. Servus, grüß dich. Du, Kundenservice und Customer Care, wo ist der Unterschied? Ja, Customer Care ist die übergeordnete Einheit. Kundenservice ist ein Teil davon. Das ist der Teil, wo wir direkt mit dem Kunden in Kontakt treten, wo wir die Kundenanfragen aufnehmen, versuchen bestmöglich zu beantworten, wo die Einzüge stattfinden, die Neuanmeldungen stattfinden. Das ist das eigentliche Kundenservice. Customer Care beinhaltet mehr: da ist auch noch die Abrechnung dabei. Wir schicken da die Strom, Gas, Fernwärmerechnung. Das würde jetzt heißen, die Rechnung bekomme ich von dir? Ja, nicht natürlich von mir persönlich, also sitzt da nicht in meinem Büro und schreibt da die Rechnung. <lacht> Nein, wir ja. haben im Jahr äh, ungefähr eine halbe Million Rechnungen, die wir rausschicken. Das sind natürlich Massenprozesse, die da laufen. Äh, das heißt, die, die, die Leute in der Abrechnung sind eher die, die diese Massenläufe schauen, dass das alles durchläuft. dass die dass die Daten alle da sind und dass das korrekt rausgeht. Du hast es schon angesprochen, es ist einiges zu tun, aber das machst du nicht alleine. Wie viele Leute hast du in deinem Bereich? So an um die 100 Vollzeitkräfte, also das heißt Personen sind es ein bisschen mehr, so an um die 120. Überall so in den in, in Abrechnung, Forderungsmanagement und Kundenservice ungefähr gleichmäßig so aufgeteilt, Die ja. mhm. Ich darf jetzt ein bisschen umeinander schnurken, oder? Weil ich schnurken dumm, <lacht> wir haben, wir haben nichts zu, zu verbergen. Das ja. also sind vielleicht ein paar Rechnungen, die vielleicht einmal schon Wirklichkeit hätten, weil also sonst nicht mehr staub <lacht> sind. Und die Frage, die ich mir jetzt gerade noch stelle, ist, was braucht man denn für Voraussetzungen, wenn man bei dir arbeiten möchte oder im Kundenservice? Na ja, wieder darfst du nicht. <lacht> das denke ich also mir. Also man muss schauen, man muss schon. Man muss schon die Leute gern mögen. So und jetzt Markus, jetzt zeige ich da unseren Callflow. Das ist dort jetzt, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen und alle Telefonate, die bei der Salzburger Gesu eingehen, einmal annehmen. Ja. Das möchte sich Markus ganz genau anschauen. Momentan geht es recht ruhig zu. Da kann er sich doch auch gleich einschulen lassen. Ich bin jetzt fast ein bisschen nervös, weil äh, Richie, du bist für die Einschulung zuständig und ich versuche jetzt gleich meinen ersten Call und ähm Firma Markus Fürthbauer, Salzburger, grüß Gott. Was habe ich falsch gemacht? Du hast erstens die Firma nicht richtig erwähnt. Genau. Also, wir sind die Salzburger AG. Mhm. Und ähm, ja. Also bei der Einschulung, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, da, <lacht> da musst du ein bisschen mehr Grundwissen. <lacht> <lacht> Bist du da eigentlich dann als, als Frischling oder als Neuanfänger dann allein gelassen bei euch? Oder, oder wie, wie tat sich das so? Äh, no, Nein, also ich bin der Buddy. Der Buddy. Der Buddy, genau. Das ist nicht Best Buddy, oder? Genau, genau. <lacht> ja, also ich Party. bin für alle da und ähm, jederzeit immer, wenn mir wer braucht, springe ich auf, laufe hin mhm. und dann erkläre ich alles nochmal gern äh, detailliert. Dass man die richtigen Informationen ausgeben kann. Was ist denn dein schönstes Erlebnis gewesen? Denn mein Post? schönstes Erlebnis, dass eine Frau, also eine ältere Dame, die hat angerufen, die wollte einfach nur fragen, das war ganz simpel, ganz banal, ob was offen ist. Und sie hat sich gedacht, das ist extrem viel offen. Und ich habe dann halt gleich sagen können, es ist alles bezahlt, es ist alles getilgt und die hat noch ein Gewein am Telefon, weil lauter Freunden drinnen. Also so wie ich jetzt da sitze, könnte man meinen, das ist das erste Vorstellungsgespräch, aber die Christina ist schon länger hier bei uns in der Salzburger G. Christina, sag mal, du bist auch vom Ritschi eingeschult worden, wie war das? Das war super, wirklich, er hat wirklich alles von A bis Z ganz genau erklärt. Ich habe mich wirklich gut ausgekannt bei ihm. Dann bist, bist du schon mal besser dran wie ich, weil ich habe mich gar nicht auskennt. <lacht> <Ja. lacht> Nein, ich kannte mich am Anfang auch null aus, wirklich gar nichts, ich wusste nicht mal, was ein Zählerkasten ist und er hat mir wirklich von A bis Z alles gut erklären können. Was sind jetzt eigentlich deine eigentlichen Aufgaben hier im Kundenservice? Also wir machen Anmeldungen, Abmeldungen, wir helfen den Kunden auch bei den Rechnungen und für die öffentlichen Ladestationen, da helfen wir den Kunden und den Kundinnen genauso. Also wenn das Kabel zum Beispiel stecken bleibt und es dann immer ausgeht. Echt? Genau. Ne? Mhm. Wirklich? Wir können es auch vor Ort hier an und ausmachen. Das heißt, wenn ihr einmal ein Problem habt mit meinem Elektroauto, dann <lacht> rufe ich eigentlich bei dir an, oder? Genau. So, ich glaube, bei dir läutet es wieder, danke und viel Sehr Spaß noch. Toi, toi, toi. Danke Kundenservice, grüß Gott. Du musst deinen Namen noch sagen. Ja. <lacht> Salzburg G. Kundenservice, Milo Schwych, grüß Gott. Ja. Ich habe schon alles kontrolliert, schaut alles richtig tippitoppi aus, aber was sind da eure mhm. wirklichen Aufgaben, Herrinnen? Im Kundenservice haben wir drei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist hier im Callcenter die Annahme aller Anrufe unserer Kundinnen und Kunden. Des Weiteren haben wir ein Team, das Backoffice-Team, zur Bearbeitung der schriftlichen Anfragen und der schwierigen Anfragen. Und das dritte Team ist das Datenmanagement. Das sind Bearbeitungen im größeren Stil Massentransaktionen in unseren Kernsystemen. Und wie viele Anrufe kommen da rein bei euch, so Tag ein Tag aus? Es ist sehr unterschiedlich, aber im Schnitt rechnen wir ca. mit 1500 Anrufen pro Tag. Aber es sollte ja eigentlich schon auch so sein, dass die Leute sich auf der Webseite informieren, oder? Auf der Webseite findet man natürlich ja. alle Informationen, die man braucht. Das sind unsere ganzen Produkte bis hin zu aktuelles Thema Photovoltaik, die aktuellen Einspeisetarife. Und da wartet auch, glaube ich, eine sehr charmante Dame auf die Kundinnen, oder? Ja, die Lea wartet auf die Kundinnen und Kunden. Die Lea ist unsere lernende elektronische Assistentin und die wird mit dir still eine Frage und sie hat die passende Antwort für dich. Wie es halt immer bei den Frauen so ist, oder? <lacht> Wo gehen wir jetzt hin? Wir schauen jetzt ins Backoffice. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie spannend wird es jetzt? Jetzt erlebst du Stufe 8. 8. Okay. Backoffice. Backoffice. Im Backoffice kommen bei uns täglich bis zu 400, 500 E-Mails zur Bearbeitung. Und wir schauen jetzt zur Karte, und die zeigt uns das, wie das geht. Das richtige Spielzeug habe ich ja schon gefunden, aber es geht ja nicht nur ums Spielen, sondern es geht ja um richtig wichtige Fragen. Du Katrin, sag mal, was passiert eigentlich bei dir? Ja, also ich mache An- und Abmeldungen, vorwiegend im Telekom-Bereich. Ähm, ganz aktuell sind derzeit die Tarif-Upgrades im Internetbereich. bereich ähm, Ganz stark ist jetzt der Internet-100-Tarif beliebt bei unseren Kunden. Und auch alles, was so täglich reinkommt, an E-Mail und Postverkehr, arbeiten wir da ab. Ihr habt gehört, bis zu 500 E-Mails kommen da täglich rein. Das ist richtig. Es ist ziemlich viel, aber ziemlich spannend. Und wir da sind dabei, dass wir das so gut als möglich jeden Tag abarbeiten. Jede Menge erlebt heute schon, aber wie geht es jetzt weiter? Wir sind jetzt da in der Stadt bei unserem Kundencenter am Gebirgsjägerplatz 10. Mhm. Wir sind aber auch sehr wohl in den Regionen draußen vertreten. Und das zeige ich dir jetzt an. Wir machen einen Ausflug. Thomas und Markus machen sich auf den Weg Richtung Süden in den Lungau. Doch am Weg dorthin will Thomas Markus noch in Golling etwas zeigen, denn hier steht einer von mehreren Infopoints vom GreenTech-Unternehmen Salzburger AG. In Golling inklusive Schnellladestation. Die will Markus gleich nutzen. Hauptsache in Golling geht schon wieder mal der Wind. Na, bitteschön. Danke. Infopoints bieten den kompletten Service im persönlichen Kundenkontakt. Und in den Infopoints speziell können wir den Kunden auch beim Stromladen gerne helfen. Unter anderem können wir die Stromladenkarte hier den Kunden direkt aushändigen. Danke, das ist jetzt diese Hobby Eco-Tank, eh ne? Also von denen haben wir abgesehen. Richtig erkannt, Markus. Unser rasender Reporter ist damit bestens informiert. Das Auto ist getankt und es kann weitergehen. Der Ausflug geht ja schließlich nach St. Michael. Denn hier betreibt die Salzburger G seit kurzem ein eigenes Callcenter. Mittlerweile sind wir ja in St. Michael im wunderschönen Lungau gelandet. Wie kommt man auf die Idee, mitten im Lungau ein Callcenter aufzubauen? Ja, wir haben da in der Betriebsstelle St. Michael freie Büroräumlichkeiten gehabt. Wir haben da einfach mal Ausschreibung gemacht und wir haben mal geschaut, was passiert. Und es haben sich viele Bewerberinnen und Bewerber gemeldet für unser kleines Callcenter hier in St. Michael eben. Ja, und jetzt haben wir da einen Standort mit einem Callcenter mit sechs Kolleginnen und Kollegen. Wie ist es jetzt eigentlich, wenn jetzt da eine Kundin oder ein Kunde von der Salzburg G anruft, kommen die jetzt da gebündelt nur aus dem Lunga oder aus ganz Salzburg? Nein, die Anrufe werden natürlich gleich verteilt am Standort Callcenter in Salzburg und hier im Callcenter St. Michael. Also aus Salzburg kann genau aus dem Lunga. Wahrscheinlich. Und dem Kunden wird immer geholfen. Jetzt schauen wir es uns an, oder? Gehen wir ja? Sag mal, welche Vorteile hat dass du in St. Michael arbeiten darfst? Voll super ist, dass der Arbeitsplatz vor der Haustür ist. Ich bin mit dem Radl vier Minuten unterwegs, geht mit dem Auto in zwei Minuten halt am weiteren Weg, weil man über die Straßen mhm. fährt, nicht am Radlweg. Im schlimmsten Fall zu Fuß, Wanderweg zehn Minuten. Also, schlimmster Fall im Lunga wandern gehen, wenn es ist ja, Wo das ist das da zur schlimmste Arbeit, Fall? Ja, genau, das ist so Arbeit. Ja. <lacht> Wie hat es im Grunde genommen mit der Schulung ausgeschaut? Ist das nicht ein bisschen schwierig gewesen? Die Einschulung war in St. Michael, also hier in der Dienststelle. Es sind Trainer gekommen von Salzburg. Die haben uns wunderbar eingeschult. Jetzt sind wir auch noch in einer Schulungsphase, weil wir ja noch nicht alles wissen. Aber es geht alles über Teams. Also es ist immer jemand erreichbar, wenn man Fragen hat. Und idyllisch ist auf jeden Fall, wenn man hört nämlich die Kühe und auch die Schafe im Hintergrund ein bisschen, also, äh Genau. Genialer Arbeitsplatz, oder? Ein idealer Arbeitsplatz, am Nachmittag die Sonne voll <lacht> <lacht> zum Genießen. Besser kann es nicht sein. Nein. So, das war also ein spannender Tag im Kundenservice der Salzburg. Solltet ihr noch Fragen haben zu unseren Produkten, dann schaut es ganz einfach auf unserer Webseite vorbei. Wir würden uns noch über ein Like freuen. Weitere wichtige und spannende Filme gibt es hier oben. Und wir würden uns auch über ein Abo sehr, sehr freuen. Und das gibt's hier. Bis zum nächsten Mal.